Ich begrüße euch. Heute möchte ich meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen, insbesondere mit Verletzungen, mit euch teilen. Bei mir war das meist so, dass wenn ich irgendein körperliches Problem hatte, also eine Verletzung, Krankheit und einfach körperliche Schmerzen, dann hat sich das bei mir fast immer automatisch auch auf mein psychisches Wohlbefinden ausgewirkt. Das heißt, zum Beispiel ähm, hatte ich Probleme im Rücken und sofort ähm, hat sich das so ausgewirkt, dass ich sehr, sehr traurig wurde. Also ich spürte da immer sehr starke, intensive Emotionen, die mit der körperlichen Einschränkung einhergingen. Heute möchte ich drei Bewältigungsstrategien vorstellen, die mir bisher in meinem Leben sehr gut geholfen haben. Also zunächst einmal, die erste Bewältigungsstrategie ist die bewusste Ablenkung. Vielleicht kennt ihr das, bei mir war das vor allem früher oft so, dass ich durch Verletzungen oder körperliche Einschränkungen oft in einen Gedankenstrudel hinein geraten bin. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine kleine Verletzung gehabt oder körperliche Schmerzen verspürt und dann sind sofort folgende Gedanken gekommen. Was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht? was ist die Ursache dafür? Und damit einhergehend starke Schuldgefühle. Ich bin schuld, dass es mir jetzt körperlich nicht so gut geht. Ich habe nicht gut genug am Körper aufgepasst. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Das heißt, einerseits war da die Suche nach der Ursache in der Vergangenheit und andererseits war die Gedanken in der Zukunft. Das heißt, ich habe versucht, okay, was kann ich jetzt zukünftig besser machen? Was, was kann ich tun, damit ich diese unangenehme Situation vermeide? Wie kann ich dem vorbeugen? Das heißt, ich habe mich gar nicht auf die Gegenwart konzentrieren können, weil mich meine Gedanken so sehr entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft gezogen haben. In so einer schwierigen Situation, in der ich ein körperliches Problem hatte und gleichzeitig natürlich auch dann ähm, ging es mir psychisch sehr sehr schlecht, habe ich dann ähm, gelernt, mich bewusst abzulenken. Ja? Das kann ähm, auf unterschiedliche Arten funktionieren, für mich am besten war es, ähm, ich habe mir eine Sache gesucht, die mich äh, begeistert hat oder die mir starke Freude ausgelöst hat. Dann waren meine Gedanken weg von meinen körperlichen Problemen und ähm, ich hatte eine gute Ablenkung dazu. Die ganze Unterhaltungsindustrie baut darauf auf, dass Menschen versuchen, sich ähm, von ihren Problemen abzulenken. Und hier muss man aber auch ähm, gut aufpassen, dass die Ablenkungsstrategie nicht in Sucht oder Abhängigkeit endet. Also, einerseits gibt es ja ähm, verschiedenste Suchtmittel, Drogen beispielsweise, die versuchen, den Bewusstseinszustand zu verändern, wo man dann möglicherweise von den körperlichen oder auch von den psychischen ähm, Problemen weniger mitbekommt, weil man betäubt ist. Aber andererseits kann auch jedes andere Verhalten zur Abhängigkeit führen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die ähm, stürzen sich in Arbeit. Das kann eine Zeit lang gut gehen. Aber wenn die zugrunde liegenden Probleme nicht bewältigt werden, dann ist man abhängig davon, dass man ähm, sich immer wieder in Arbeit stürzen muss, dass man die ganze Aufmerksamkeit für den Arbeitsprozess braucht. Da hat man die Ablenkung, aber die Probleme werden nicht gelöst. Das heißt, man wird dann abhängig davon. Eine andere, eine andere Abhängigkeit wäre zum Beispiel der Konsum. Also viele Menschen kaufen sich einfach etwas, werden dadurch abgelenkt. Das heißt, bewusste Ablenkung als erste Bewältigungsstrategie, aber sehr vorsichtig sein sucht euch etwas, was euch wirklich begeistert und Freude macht. Natürlich kann es auch etwas sein, was vor allem große Konzentration erfordert. Also ich kann jetzt da gewisse Arbeiten, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe, gerade in dieser schwierigen Situation, in einer Verletzungssituation hernehmen. Und dann bin ich auch für mehrere Stunden oder vielleicht Tage gut abgelenkt. Aber Vorsicht dass das nicht in Abhängigkeit oder Sucht endet. Die zweite Bewältigungsstrategie ist die aktive Unterstützung des Heilungsprozesses. Also, ich habe ein Problem, ganz klar, ich kann zum Arzt gehen, zum Therapeuten und so versuchen, entweder einerseits die Schmerzen zu lindern, die Probleme zu lindern oder natürlich den Heilungsprozess aktiv zu unterstützen. Das heißt, ich, ich, ich möchte was tun dafür, dass sich meine unangenehme Situation bald verbessert oder verändert. In den früheren Jahren habe ich vor allem auf körperlicher Ebene in dem Bereich gearbeitet. Das heißt, ich habe mir verschiedenste Methoden oder Möglichkeiten gesucht, um den Heilungsprozess auf körperlicher Ebene zu unterstützen. In den letzten Jahren bin ich immer mehr darüber ähm, übergegangen, dass ich auf energetischer Weise, das heißt mit ähm, energetischen Methoden und mit, mit der Konzentration meines Bewusstseins versucht habe, den Heilungsprozess zu unterstützen. Das heißt, ein Beispiel: Ich habe zum Beispiel gestern ähm, Rückenschmerzen verspürt. Ähm, was kann ich machen? Ich kann einerseits auf körperlicher Ebene jetzt da mir vielleicht Ausgleichsübungen oder Dehnübungen suchen. Oder auf ähm, energetischer, nicht körperlicher Ebene ist das Wesentliche, dass ich den Fokus der Aufmerksamkeit meines Bewusstseins auf den Bereich ähm, konzentriere, in ich meine Schmerzen habe. Das heißt, wenn ich im rechten, unteren Rücken Schmerzen verspüre, lege ich mich hin, gehe eine Art Meditation und ähm, das einzige Fokuspunkt ist dieser Teil des Körpers und dadurch ähm, habe ich auch erfahren, dass ich den Heilungsprozess zumindest begleiten kann, wobei hier muss man sehr aufpassen, also kein, keine Garantie, dass sich da etwas verbessert oder verändert, das muss jeder selbst ausprobieren, wie das bei einem wirkt. Und mit dieser Strategie, also dass ich, dass ich den Heilungsprozess aktiv unterstützt habe, da bin ich jahrelang eigentlich ganz, ganz gut unterwegs gewesen bis vor einigen Monaten, bis ich dann ein Aha-Erlebnis Aha hatte. Normalerweise widme ich fast jeden Tag einen Teil meiner Zeit meinem psychischen Wohlbefinden. Das heißt, ich kümmere mich um meinen psychischen Zustand, widme mich meinen Emotionen, vor allem versuche ich, mich mit, mit meinen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese auch zu verarbeiten. Und da bin ich dann drauf gekommen in den letzten Monaten, dass, dass ich durch diese aktive Unterstützung des Heilungsprozesses, dass ich von der gegenwärtigen Situation eigentlich davon gelaufen bin. Das heißt... Hatte Schmerzen, hatte Verletzung, hatte ein Problem. Okay, bewusste Ablenkung und dann aktiv äh, den Heilungsprozess unterstützen. Aber warum? Ich wollte einfach die Situation, so wie sie ist, verändern, verbessern, weil sie zu unangenehm war. Und in in, so, in solchen Verletzungssituationen war mir das nicht bewusst, dass ich eigentlich von den Unangenehmen Emotionen, die damit einhergingen oder bei mir oft automatisch ausgelöst werden, wenn ich ein körperliches Problem habe, von diesen unangenehmen Emotionen bin ich davongelaufen. Es war zu stark, zu intensiv, emotional zu schmerzhaft. Und dann, wie ich das bemerkt habe, habe ich mal versucht, ja was passiert, wenn ich gerade in solchen Situationen, in denen ich ein körperliches Problem habe, wenn ich, mich, wenn ich mich gerade in solchen Situationen um mein psychisches Wohlbefinden kümmere, mich meinen Emotionen und unangenehmen Gefühlen widme und sie so verarbeite. Der erste große Effekt war natürlich, dass, dass mir psychisch bald viel besser gegangen ist und es startet es so einen, ähm, ja, wie ich sagen, so einen Entkoppelungsprozess. Also bei mir ist, sind die körperlichen Schmerzen sehr stark auch mit der Psyche verknüpft. Aber indem ich mich dann bewusst mit meinem psychischen Wohlbefinden auseinandersetze, löse ich oder breche ich dieses Muster etwas auf. Und dann, noch ein, zwei Tagen, kann es dann sein, dass ich zwar immer noch körperliche Probleme haben, habe, aber mir geht es psychisch viel besser. Das heißt, ich bin nicht mehr so stark von den Umständen abhängig, sondern mir geht es dann auch psychisch besser, obwohl sich die Umstände kaum verändert haben. Wenn ich mich bewusst um mein psychisches Wohlbefinden in solchen schwierigen Situationen kümmere, dann hat es auch einen zweiten Effekt. Und zwar, wir können uns vorstellen, dass unser Körper, der hat einen Leistungsmodus und einen Reparatur- oder regressionsmodus Wenn ich jetzt eine Verletzung habe und ich gleichzeitig aber sehr starke unangenehme Emotionen dabei empfinde, dann löst es unterbewusst einen starken psychischen Stress aus und dieser psychische Stress, der bewirkt, dass mein Körper in Leistungsbereitschaft versetzt wird. Das heißt, er setzt die Priorität kurzfristige Leistung, das heißt, da gibt es dann in Stresssituationen Flight or Fight, also Flucht- oder Kampfmodus. Die Priorität ist bei kurzfristigen Leistungsfähigkeit. Wenn ich es jetzt schaffe, dass ich mein psychisches Wohlbefinden verbessere und sich dadurch der psychische Stress reduziert, obwohl die körperlichen Probleme da sind, dann verbringe ich mehr Zeit meines Tages im Regenerationsreparaturmodus und dann kann sich der Körper auf die langfristige Leistungsfähigkeit und die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit ähm, konzentrieren. Es könnte auch sein, dass wenn ich mich psychisch und innerlich ausgeglichener fühle, dass sich zum Beispiel auch meine Schlafqualität verbessert und so ähm, die Regeneration und der Heilungsprozess ähm, unterstützt werden. Also zusammenfassend habe ich drei Bewältigungsstrategien kennengelernt. Bewusste Ablenkung, zweitens die aktive Unterstützung des Heilungsprozesses und drittens die Auseinandersetzung mit den unangenehmen Emotionen, das heißt das Kümmern und das psychische Wohlbefinden. Früher habe ich mir oft gedacht, ich, ich muss einen großen Teil meiner Zeit verwenden, um schwierige, unangenehme Situationen, um diesen vorzubeugen. Also eine so eine Art Perfektionismus. Einerseits jetzt da zum Beispiel auf schulischer Ebene ich muss ähm, Fehler oder ähm, Misserfolge vermeiden und investiere viel Zeit dafür, dass ich eben eine gute Leistung bringen kann. Andererseits, bei Krankheit und Verletzung habe hab ich mir gedacht, wenn ich nur mich richtig verhalte und den passenden Lebensstil finde, dann kann ich alle Verletzungen, alle Krankheiten verhindern. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass ich selbst zwar einen großen Einfluss auf meine Lebenserfahrungen habe, aber ich kann es nicht kontrollieren. Das heißt, ich kann nicht hundertprozentig kontrollieren, ob ich jetzt nächste Woche krank werde oder äh, mir eine Verletzung zuziehe. Und ähm, früher habe ich sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert, um ja, für diese Vorbeugung, um das Ja zu verhindern, Ja nicht krank zu werden, Ja, dass ich mich Ja nicht verletze, weil es ja so auch vor allem psychisch unangenehm für mich war. Jetzt habe ich einen etwas anderen Ansatz. Ich versuche, mein psychisches Wohlbefinden laufend zu stärken dass wenn wieder einmal Situationen auftreten, in denen ich krank werde oder ich mich verletze, dass ich in diesen schwierigen Lebenssituationen die Kapazität habe, mit den unangenehmen Emotionen, die dabei ausgelöst werden, umzugehen. Das heißt, ich versuche, mein psychische, meine psychische Gesundheit, mein psychisches Wohlbefinden laufend, zu verbessern und zu fördern und zu stärken, damit ich dann, wenn es notwendig ist und wenn wenn die psychische Resilienz, könnte man sagen, wenn sie gebraucht wird, dass ich ähm, die, die Kräfte und die Kapazitäten dafür habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.